Mir gefällt es, dass ich, obwohl ich erst vor kurzem angefangen habe, schon sehr viel alleine machen durfte und recht viel Verantwortung übernehmen kann. Ich habe mich für das KV entschieden, weil es eine gute Grundlage ist und ich nach der Lehre viel Möglichkeiten habe, mich weiterzubilden. Hallo zusammen, ich bin Fabiana und ich habe gerade meine Lehre zur Kauffrau bei der GEMU abgeschlossen. Und ich bin der Nico, ich bin im ersten Lehrjahr und habe gerade die Lehre als Kaufmann angefangen. Heute zeigen wir euch ein bisschen, wie ein Alltag in der Gemi für uns so aussieht. Wir haben Lernende aus sechs verschiedenen Berufen und haben alle ein super Verhältnis untereinander. Ich habe mich für die GEMU entschieden, weil die Lehre dann sehr abwechslungsreich ist und ich alle sechs Monate in eine neue Abteilung gehen kann. Du kannst sogar in sechs verschiedenen Abteilungen schauen. Unter das kannst du viele Erfahrungen sammeln für deine Zukunft. Falls es dich beeindruckt hat, Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.